Wir können Jugendliche mit Problemen oder Schwierigkeiten in der Lehre unterstützen. Mein heutiger Gast ist Lulzana Musliu. Sie ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit bei Pro Juventute. und ich bin Steffi von justi.ch und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hoi, hey Lulzana, schön bist du da? Danke für die Einladung. Bevor wir zum Thema kommen wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher etwas mehr über dich wissen, erzähl uns doch, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Also mein Name ist Luzanna Muslio und seit eineinhalb Jahren verantworte ich Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Pro Joventutte, das heißt, ich stehe der Öffentlichkeit zur Verfügung für Fragen rund um die Stiftung. Ich bin vor allem in Kontakt mit Journalistinnen und Journalisten, aber auch Bürgerinnen und Bürgern und beantworte, was für Anliegen Kinder und Jugendliche gegenüber uns äußern. Im Moment das grosses Thema ist die psychische Belastung, aufgrund von Corona, aber auch generell und das ist ja auch das Thema heute mit dir zusammen. Genau, wie du schon hast, in unserem heutigen Gespräch geht es um die psychische Gesundheit von Jugendlichen. Ich möchte an dieser Stelle kurz erklären, warum wir uns für das Thema entschieden haben. Und zwar ist da vor allem der Grund, dass wir häufig mit Berufsbildnerinnen, aber auch mit Lehrpersonen und Eltern reden und häufig hören, dass es vielen Jugendlichen nicht gut geht. Viele Jugendliche und auch Erwachsene leiden unter psychischen Problemen. So Problem hat es schon immer gegeben, sie sind aber durch die Corona-Krise deutlich verstärkt worden. Vielfach gibt es Probleme im Zusammenhang mit Drogen, Depressionen, Druck, Überforderung usw. So Darum geht es in diesem Gespräch heute um die Sensibilisierung dieses Thema, um konkrete Fälle und Beispiele. Wir geben Tipps, wie man solche Situationen meistern kann und nennen Anlaufstellen für Jugendliche und auch Lehrbetriebe. Kommen wir doch zu der spannenden Fragen, die wir hier für dich vorbereitet haben, Lulsana. Und zwar, was sind denn eigentlich genau psychische Probleme? Also, psychische Probleme die betreffen vor allem das Wohlbefinden von einer Person, Es also, dort wirklich das ganze Lebensgefühl beeinträchtigen. Es wäre vielleicht jetzt einfach zu sagen, es sind einfach keine körperlichen Beschwerden, aber vielfach können psychische Probleme auch körperliche Beschwerden auslösen. In der psychischen Diagnostik gibt es natürlich eine Vielzahl von psychischen Problemen, die um sich, ich glaube am einfachsten ist zu sagen, das Wohlbefinden von der Person ist gestört. Okay. Und wenn wir jetzt von dem Wohlbefinden redet, mit welchen Problemen oder Anfragen kommen die konkret zu euch? Also beim 1 sind wir da für alle Probleme oder Problemchen, die man hat. Das ist ein ganz grosses Spektrum von Liebeskummer über ein Problem mit einer Kollegin, mit einem Kollegen, bis hin zu selbstverletzendem Verhalten, Angststörungen oder auch Suizidgedanken. Das hat leider auch sehr stark zugenommen. Was wir auch sehen, was sicher spannend ist für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, ist, dass eine grosse Zukunftsangst um ist. Also da haben wir wirklich viel mehr Anfragen in den letzten zwei Jahren gehabt. Viele Jugendliche die fürchten sich davon zu versagen, nicht gut genug. Sie, sie haben Angst davor, was kommt, weil sie natürlich auch in einer Situation sind, wo sich so vieles im, im Leben verändert. Genau, also die Corona-Situation ist sicher sehr bekannt, dass es vielen nicht gut geht. Wie geht es aber effektiv den Jugendlichen, wenn sie euch jetzt über 147 zum Beispiel kontaktieren? Das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann wirklich jemand sein, der am 2 Uhr am Morgen anlütet, aufgelöst ist, ähm, wirklich eine, eine schwere... Eine eine Situation hat. Es kann aber auch eine sehr reflektierende E-Mail sein. Es ist immer wieder sehr überraschend, wie gross das Spektrum ist. Und was auch immer Beraterinnen und Berater sagen, ist eigentlich, dass die Generation sehr reflektiert über ihre Probleme auch ähm, ist und da wirklich auch die Hilfe holt. Wir sind ja wirklich ein 24-7-Betrieb, rund um die Uhr. Da hat man eine Vielfalt von Fällen, die es sind. Du hast jetzt genau von der Regeneration geredet, die euch kontaktiert. Ist aber manchmal auch der Fall, dass ältere oder andere Bezugspersonen sich bei euch melden, weil es ein Problem mit dem Kind oder so? Also wir haben es als für, für Kinder und Jugendliche vor äh, mehr als also etwa 20 Jahre, schon lanciert. Hatte. Und wir mit dem Verlauf der Zeit gesagt, es braucht eigentlich wie auch noch eine Unterstützung für die Mittler, die für Kinder und Jugendliche da sind. Und wir haben auch eine Elternberatung, wir haben auch eine Jugendleiterberatung, also eigentlich die Personen, die wirklich auch mit den Kindern und Jugendlichen direkt arbeiten. Das heißt, wie es eben bleibt, aber unser großer Kuchen, muss ich sagen, das ist sicher so. Aber wir haben jetzt auch in den letzten zwei Jahren viel mehr Beratungen für Eltern durchgeführt, weil sie sich natürlich grosse Sorgen machen um ihre Kind. Sie merken auch, dass ihre Kinder natürlich jetzt ähm, in dieser Zeit mehr aufs Familienleben zurückgeworfen sind. Es kommt auch mehr zu familiären Konflikten. Man hat vielleicht eine unterschiedliche Auffassung, wie man jetzt Massnahmen einhält oder was man jetzt macht und nicht macht als Familie. Also ist sicher so, dass auch der Redenbedarf seitens Eltern gross war. Okay, das klingt sehr spannend auch, dass es für die Eltern auch gute Angebote gibt. Wie ist es denn jetzt seit Corona? Haben sich dort die Anfragen gehäuft oder geändert? Also hat es hat wirklich so einen Verlauf mit den verschiedenen Wellen. Also am Anfang, also es war alles neu, gewesen, es waren viele Unsicherheiten herum. In dieser Zeit haben vor allem Jugendliche sich bei uns gemeldet, dass, weil sie sehr einsam waren. dass sind, also es sind auch die Schulen geschlossen gsi. Man musste wirklich heimgehen, viele heiß waren, alles ist. Geschlossen in dieser Zeit haben wir auch sehr viel mehr Anfragen zu häuslicher Gewalt, zu Problemen Problem Wir haben auch gesehen, dass wir in dieser Zeit viel mehr schriftlich kontaktiert worden wurden. Man hat vielleicht die nicht wählen, dass jemand noch hört, dass man am Telefon ist. Also der Chat hat in dieser Zeit extrem zugenommen. Dann, eigentlich, so in, in, in die Welle vom Herbst, Winter vom letzten Jahr, haben wir eigentlich das erste Mal gesehen, dass wirklich sich auch die psychische Probleme manifestieren, also depressive Verstimmungen, dass uns geschrieben worden ist, zum Beispiel ich bin psychisch müde, oder dass sie sagen, ich mag nicht mehr so weiter, ich weiß nicht wie weiter. Es ist auch die Zeit im Herbst häufig, dass sich dann psychische Probleme verstärken können Und auch zum Beispiel, weil viele natürlich im Herbst auch eine neue Lehre oder in eine neue Schule kommen oder das Studium anfangen. Das ist eigentlich so die Zeit, wo vieles wirklich auch passiert bei den Jugendlichen. Großes grosses Thema ist jetzt eigentlich immer auch, schon, auch die Zukunftsangst, also dass man Gehört, ja, ich bewerbe mich überall zum Schnuppern, wird aber nicht eingeladen. Wie geht es jetzt weiter? Oder auch Jugendliche, die vielleicht in Lehrbetrieb waren, die mehr von Einschränkungen betroffen sind Jetzt sagen wir jemanden, der eine Kochlehre macht oder äh, wo, wo, sie, wo sie wirklich geschlossene Infrastruktur hatten. Haben. Das ist natürlich äh, sehr schwierig. Es ist sehr unterschiedlich auch, wie, wie man durch die Krise gekommen ist. Also gerade bei Jugendlichen, die vorher schon eine gewisse ähm, Belastung herum war, hat das eigentlich verstärkt. Und es geht nicht um die Massnahmen an sich, sondern eigentlich mehr vor allem um die Unsicherheit, die in dieser Zeit verbunden ist. Und was auch ist, ist halt, dass für die Entwicklung für die Jugendlichen sehr wichtig ist, dass sie den Austausch haben zu Gleichaltrigen, dass sie sich abnabeln von den Und das war halt nicht so möglich. Gewesen. Und ich glaube, ganz wichtig ist noch das Zeitverständnis. Ich glaube, da müssen sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zurückdenken. Wenn man jung war, ist, ist ja zum Teil nur schon die Sommerferien von sechs Wochen ewig vorkommen. Das Zeitgefühl ist ganz anders. Es ist auch normal, dass es so anders ist. Es entwickelt sich dann nachher noch. Das heißt, die zwei Jahre sind für die Jugendlichen einfach gefühlt viel länger. Mhm. Also gefühlt ewig wahrscheinlich. Genau. Ähm, jetzt hast du gesagt, die Jugendlichen kontaktieren euch über 147, wie muss man sich da vorstellen? Was für Kanäle bietet ihr dort an? Ist das ein Chat? Oder anluten kann man das? Ist, glaube ich glaube, vielen klar. Was für Kanäle bietet ihr im Allgemeinen an? Ich glaube, ich muss da wieder zurück auf die Generation von heute. Oder? Also, sie sehen das vielleicht. Ja, die, die, die schicken sich Voice Messages oder sie chatten miteinander. Das Telefon hat fast ein bisschen vorbei, Je nach Lehrbetrieb äh, wird man das sicher auch mal erleben. Ähm, wir haben das Telefon, das bleibt nach wie vor der große Kanal. Das heisst, man tippt einfach 1 4747 ein, man kommt zu uns. Es erscheint nicht auf der Handyrechnung, man kann anonym bleiben, es ist kostenlos, es ist wirklich das große Ding. Wir haben uns dann aber weiterentwickelt, wir haben gesagt, okay, die Generation hat noch ein anderes Bedürfnis. Wir haben E-Mail-Möglichkeit, meistens mit Älteren als jetzt die Jungen. Chat ist sehr beliebt, der Chat bieten mir aber zu gewissen Öffnungszeiten an, weil natürlich ein Chat ist auch länger, es braucht mehr Hin und Her. Das Telefon ist immer bedient rund um die Uhr und dann haben wir auch die Möglichkeit, uns ein SMS zu schreiben. Und natürlich haben wir auch die Webseite 147.ch, wo ganz viele Fragen schon beantwortet werden. Also wir haben dort auch, es ist noch interessant, das, was dort angeklickt wird, ist nicht immer das gleiche, was wir bei uns anrufen. Also wir haben dort zum Beispiel ein Dossier zur Sexualität, das sehr gut läuft, sehr hohe Klickzahlen hat. Aber so bei den Anrufen spielt es nicht immer eine große Rolle, weil das auch eben, je nachdem mit Scham zu tun hat, und so. also es hat. Die verschiedenen Kanäle hoffen wir einfach, dass es die Bedürfnisse so weit wie möglich abdeckt. Du hast jetzt sehr viele spannende Kanäle genannt. Wenn jetzt die Situation so ist, dass ein Jugendlicher sich überleiten soll ich anrufen oder nicht, gibt es irgendetwas, was er, er oder sie machen kann, bevor er anlöst? Also wie, wie können sich Jugendliche selber helfen, bevor sie diesen Schritt machen und auf euch zukommen? Also man weiss aus der Forschung, dass ähm, sich Jugendliche vor allem zuerst an Gleichaltrige wenden, also an ihr Umfeld. Gleichaltrige Freundinnen und Freunde die spielen eine grosse Rolle. Und dann natürlich auch das Elternhaus und andere Bezugspersonen. Das heißt, dass sie noch äh, Hilfe annehmen von externen Beratungsstellen, da muss eigentlich vieles geben sein, um es ihnen so einfach wie möglich zu machen. Bei 147 haben wir eigentlich da vor allem mit einer Niederschwelligkeit wirklich einen Vorteil. Das heißt, man kann bei uns anrufen, man muss nicht sagen, wie man genau heisst wo man genau wohnt, wie alt man ist und so weiter. Also man kann wirklich einfach mal anrufen. Und was wir zum Beispiel vielfach erleben, ist, dass es einfach mal auch so einen Scherzanruf mal gibt. Und wir sind auch gar nicht böse, was das betrifft. Es geht eigentlich mehr darum, die Neugier, ist da wirklich jemand herum? Also sie rufen mal an und dann hängen sie vielleicht wieder ab oder sagen etwas anderes. Ähm, aber dann kommen sie nochmal und dann sagen sie sogar, ich habe mal angerufen und abgehängt. Oder? Also es ist eigentlich auch. Also so, so muss man sich das vorstellen und ich glaube wichtig ist, dass die Jugendlichen über die Möglichkeit wissen. Das heißt zum Beispiel in der Betrieb, wenn das Berufsbildnerin und Berufsbilder wissen, dass sie sagen, hey, da gibt es zum Beispiel ein Angebot. Du kannst einfach anonym bleiben dort, du kannst wirklich einfach mal mit jemandem reden. Es ist kostenlos. Deine Eltern erfahren nicht davon, weil es kommt nicht auf die Handyrechnung und so weiter. Und das kann eben schon sehr helfen, weil eben auch die Beratungsangebote, wo dann eigentlich sozusagen Sonst im realen Leben ist das, man muss dort hin, man muss sich zeigen und so weiter, das ist schon immer auch eine zusätzliche Hürde. Was wir auch haben in der Beratung, ist vielleicht noch spannend, um zum das zu wissen, wir haben sehr viel mehr Mädchen, die sich bei uns melden als Buben. Und das hat auch, das zieht sich auch in vielen Bereichen. Also viel, es ist eher so, dass beide über ihre Probleme wirklich mit jemandem externs reden wollen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, um zu wenn es um junge Männer, Buben geht, dass sie eben auch um die Möglichkeit wissen. Sie also kommen dann eher zu uns, wenn sie eigentlich schon in einer schweren Situation sind. Und ich glaube, dass man da vielleicht auch schon frühzeitig kann, Hilfe holen kann, wäre sicher auch ein Message für die Lernenden, also junge Männer und Buben. Genau, du hast jetzt Meitli ähm, und Buben angesprochen. Vorher aber auch mal noch so ein bisschen die Lehrbetriebe angetönt. Ich möchte jetzt ganz so ein bisschen in diesen Bereich überwechseln. Und zwar, wenn wir auch Lehrbetrieb natürlich einen Mehrwert bieten, wenn sie jetzt hier zuhören, oder einfach Berufsbildner und Berufsbildner, wie kann man denn psychische Probleme bei Lernenden frühzeitig erkennen oder wenn möglich auch verhindern? Ich glaube, ganz wichtig ist bei Bezugspersonen generell, ob jetzt das ältere sind, Berufsbildnerinnen sind oder äh, ein im Sportclub. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, was kann ich professionell und wo braucht es eine professionelle Hilfe? Also man muss sich ja vorstellen, es gibt ja Psychologinnen und Psychologen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die gibt es ja für einen Grund. oder? Also wir in unserer Beratung haben auch wirklich alles nur professionelle Beraterinnen und Berater, es also sind keine Freiwillige, das heißt, es sind Psychologinnen, Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen, das heißt, die haben die Ausbildung dafür. Also man muss dann auch ein bisschen herausfinden, wo hole ich mir eben auch Hilfe, weil ich kann ja die Diagnostik nicht machen oder ich kann nicht per se das antizipieren. Ich glaube, da hat es wirklich auch eine gesellschaftliche ähm, Entwicklung, die es braucht. Weil man würde ja zum Beispiel auch nicht bei einem, bei einem Armbruch sagen, ich helfe jetzt meinem Lernenden. Also man muss vielleicht auch schauen, hey, wie kann ich ihm zu einer professionellen Hilfe ähm, bewegen. Natürlich gehört vieles dazu, wie kann ich zum Beispiel die Situation im Lehrbetrieb so gut wie möglich halten, wie kann ich das Vertrauensverhältnis. Ich glaube, wir reden nachher noch drüber Aber ich glaube, wenn es wirklich in eine, in eine Richtung geht, dass man ein psychisches äh, Leiden äh, tut, ähm, sieht, dass man da eher auf wirklich professionelle Angebote sicher auch hinweist und halt einfach da ist für die Person. Aber man, man darf nicht das Gefühl haben, man könne dann alles lösen, weil man hat ja andere Qualitäten. Genau, also wichtig ist ja sicher, dass man die Anzeichen erkennt. Was sind denn so typische Anzeichen für ein psychisches Problem? Oder zum zu hey, ich glaube, dieser Person geht es nicht so gut, wie kann man deren helfen? Verhaltensänderung. Also in der Regel ist es meistens so, dass sich eine Person mit einem Leiden, mit einem psychischen Leiden, wird sein Verhalten ändern wird. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sein. es kann aber auch Aggressivität sein, es kann große Stresslevel sein, es sind äh, vielleicht auch körperliche Beschwerden häufig krank sein, Bauchschmerzen etc. Ist natürlich nicht immer alles gerade am Schluss ein psychisches Problem, wo eine Therapie braucht, aber es gibt so die Anzeichen und eben die Verhaltensänderung ist eigentlich immer das häufigste, wo auffällt. Okay, und wenn man jetzt so eine Verhaltensänderung sieht, wie spricht man das als Berufsbildner am besten an? Es ist auch gleich noch ein bisschen die Privatsphäre, wo da mitspielt. Hast du da einen Tipp? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man eigentlich schon ein Vertrauensverhältnis schafft zu den Jugendlichen, die man betreut. Und das schafft man vor allem, indem man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Und auf Augenhöhe begegnen bedeutet nicht, dass man eben dann nicht auch die Funktion hat, wo halt Regeln auch eingehalten werden müssen. Und so. Aber auf Augenhöhe bedeutet, dass man ihnen wirklich auch Verantwortung auch übergibt. Und ich glaube, gerade so diese Generation im Moment die will halt vor allem auch partizipieren. Also sie will dort Entscheidungen mit ihr bezogen werden gut informiert werden ich glaube wenn man das schon hat kommen sie dann eher in einer Situation in der sie das brauchen man muss auch sich bewusst sein dass man als Betreuerin oder Betreuer von einem Jugendlichen eine wichtige Bezugsperson ist aber man kann auch unter Umständen auch ein Stressfaktor sein für sie ich glaube das muss man so ein auch selbst reflektiert sagen weil es gibt viele Jugendliche ja in der Schweiz in einer Leistungsgesellschaft vielfach ja auch nicht so gut, weil sie viel Druck haben von verschiedenen Personen. Die Heime, die Lehrerinnen und Lehrer, Betreuerinnen, Betreuer. Das heisst, sie haben einen, einen, einen Leistungsdruck, der oben ist, und da kommen noch die Zukunftsängste drin. Das heisst, man muss sich selber ein bisschen reflektieren. Man ist in dieser Situation, dass man sagt, okay, ich könnte auch unter Umständen ein Faktor sein, dass es ihm oder ihr nicht so gut geht. Wie kann ich das, wie können wir da die Beziehung am besten so handeln oder so äh, schaffen, dass es ihm auch wohl ist mit mir. Und eben, wo kann ich auch vielleicht einfach mal so eine, so eine, so eine Visitenkarte von 147 für überschieben und sagen, schau, da könntest du vielleicht ja mal anlüten. ich muss nichts davon wissen und dann auch nicht nachfragen, hast du noch und du machst noch, machen sie am besten keine Aufgabe draus. Oder? Aber man kann so wirklich vor allem ähm, ähm, subtil diese Informationen geben und ich glaube, das ist eigentlich vor allem das, was wichtig ist. Okay, also wenn man jetzt das Brotbildner eben so eine Situation erkennt, oder wie du jetzt auch geschildert hast, wird helfen, ab wann kann man sagen, jetzt muss ich mir professionelle Hilfe holen, weil vielfach sind ja Brotbildner und ein vielleicht keinen pädagogischen Hintergrund. Ähm, wann muss man sich wirklich professionelle Hilfe holen, wenn man Probleme mit dem Lernenden oder mit dem Lernenden? Ich glaube, ganz wichtig ist wirklich eben die, die, das Bewusstsein, dass man sagt, was kann ich und was kann ich nicht. Und ich glaube, die meisten können das intuitiv sehr gut beantworten. Und es gibt ja sehr viel. Angebot. Also 147 ist es vor allem für Kinder und Jugendliche und wir haben noch die Elternberatung, aber bei den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern gibt es in den Kantonen verschiedene Anlaufstellen, wo sie vielleicht auch können gehen können oder vielleicht mal mit einem anderen Vorgesetzten das noch reden, also dass man da wirklich auch schon rasch eigentlich eine zweite Meinung holt. Und wichtig wäre halt wirklich, dass man auch die Angebote weiß und dass das den Kinder und den Jugendlichen kann gehen kann. Okay, und häufig eben, wie du jetzt auch schon ein angetönt hast, sind Mitarbeiterinnen vielleicht eher Vertrauenspersonen von den Jugendlichen als direkte Vorgesetzte. Wie kann man auch intern im Unternehmen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf das Thema sensibilisieren? Es ist ganz spannend im mit, mit, mit, mit Austausch mit äh, vielen Unternehmen. Es ist wirklich so, dass eigentlich die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, eine wichtige Kompetenz ist für, für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch, aber was das bedeutet, ist eigentlich in vielen Unternehmen sieht man auch ein bisschen, äh, dass sie da ist, dass man enttabuisiert, dass man psychische Leiden hat. Du hast es am Anfang angesprochen, es ist nicht komplett neu, aber wie man damit umgeht, tut es sich jetzt verändern und das ist auch zum Guten, Weil man würde ja auch zum Beispiel ein körperliches Leiden würde man nicht einfach so verschleppen. Ich sage immer, gebrochene Fuß, wenn man den nicht behandelt, dann humpelt man und bei einem seelischen Leiden, der vielleicht wirklich auch schon eine Angststörung ist oder eine andere psychische Diagnostik, äh, Diagnostik aus der Psychologie schon hat, wenn man das nicht behandelt, dann hat man auch später mehr Probleme. Und das ist natürlich dann für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ein Problem. Oder? Sie finden die äh, Arbeitskräfte nicht, die Arbeitskräfte sind vielleicht nicht. Äh, gutes Weg, sie brauchen Hilfe, das heisst, sie können nicht lange in einem Beruf arbeiten, also, im schlimmsten Fall sind sie vielleicht sogar arbeitsunfähig. Und das ist als Gesellschaft wirklich auch eine Herausforderung, die um ist. dem sagen wir auch jetzt, die Situation im Moment muss man auch mittel- und längerfristig anschauen. Also wenn wir dann eine Generation ja. haben, es wird viel zu hart sagen, es ist eine sie also, sagen das selber manchmal über sich, Generation Lost, also Generation Corona. Ich glaube, wenn man jetzt aber schon viele Sachen abholen kann und, äh, und und ähm, die Krisenfestigkeit stärken, dann hat man als Gesellschaft, und als Arbeitgeberinnen und als Arbeitgeber dann am Schluss auch ja, gewonnen. Oder? Weil es ist wirklich etwas von einer Kompetenz, die was wir braucht. Es ist äh, wichtig, dass man sich kann, seelisch auch wieder aufbauen dass man kann Inseln finden kann, auch die Sensibilisierung darauf, dass man eben auch präventiv tätig ist. Viele Unternehmen tun ja auch Gesundheitsförderung investieren und dass das nicht nur körperlich ist, sondern auch viel das Wohlbefinden sollte, äh, betreffen sollte. Genau, jetzt wollte ich auch gerade will ansprechen, jetzt, wenn man sich als Firma anschaut, was kann man als Firma machen, was das Ganze angeht? Bringt es etwas, dass man intern vielleicht Informationskurs anbietet für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was das Thema anbelangt? Bringt es etwas, wenn man für Jugendliche intern unterstützende Kurs anbietet? Was würdest du da einer Firma empfehlen? Gut, wir möchten das nicht wirklich so, aber was ich sicher kann sagen kann, ist, eine Unternehmenskultur, wo eben die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist. Und das auch wirklich auch zeigt, da gibt es x Formen, um das zu machen. Sei das jetzt zum Beispiel Sportangebot oder eine interne Ombudsstelle, oder wo man sich wenden kann mit ähm, vertrauenswürdiger, Es gibt ja auch Psychologinnen und Psychologen, je nach Betrieb. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, was man sich auch bewusst sein muss als Unternehmen, ist halt die neue Generation an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. denen ist ihr Wohlbefinden auch wichtig. Also sie enttabuisieren auch die, das Stigma von psychischen Problem. Früher hätte ich mir vielleicht noch gesagt, ja das ist doch nichts, das geht schon wieder weg und das ist ein bisschen Pubertät und da, das habe ich auch gehabt. Aber man hat Jetzt weiß man auch, man hat ja die, die wirklich das Fachgebiet von der Psychologie und der Psychotherapie, und das kann sehr viel helfen und Leiden auch äh, verringern. Du hast am Anfang auch zum Beispiel Drogenkonsum oder Alkoholkonsum angesprochen, wo ja auch häufig eigentlich eine Art Behandlung sind für viele Leute, die aber nicht eine gute Behandlung sind, weil sie eben dann noch andere Probleme fördern. Okay, danke vielmals für die Ausführungen. Ich würde da am Schluss vielleicht noch schnell auf Eis auf eine Situation eingehen oder jetzt einfach angenommen über ein Lehrbetrieb oder ein Berufsbildner und hat einen, einen Jugendlichen, der psychisch leidet oder ein Problem hat. Wo sollte man sich als Berufsbildner auch Hilfe holen, wenn man jetzt nicht weiß, was in dieser Situation machen oder ab wann sollte man einen Spezialist hinzuziehen? Wann muss man die Eltern informieren, die Schule informieren? Ich glaube, da ist wirklich ganz wichtig, dass man auf sein Buchgefühl los. Also ich glaube, niemand tut das übertrieben. Ich glaube, wenn man sieht, dass jemand leidet, dann sollte man sich die Hilfe holen. Da gibt es die Möglichkeit, wirklich auf 147 mit dem Kind direkt vielleicht auch mal animieren zum Anrufen. es gibt natürlich die Möglichkeit die Eltern einzubeziehen wichtig ist dass das immer zusammen mit den betroffenen Jugendlichen gemacht wird das ist etwas ein sehr großer Vertrauensverlust ist für die Generation und für die Jugendlichen wenn das über ihren Kopf entschieden wird also wir versuchen beim 147 auch immer die Massnahmen, die wir beschließen eigentlich zusammen zu machen also wenn wir mal wirklich jemand am Telefon hat, der sich etwas a dass man dann eigentlich auch sagt, ist es dir recht, wenn ich dir Hilfe schicke. Also wir versuchen, so, die Personen so gut wie möglich einzubeziehen. Das würde ich auch jedem Berufsbildner und jeder Berufsbildnerin raten. Und da gibt es natürlich kantonale Hilfsstelle. Ich nehme an, das wirst du alles noch aufführen, wo man sich wenden kann. Aber ich glaube, man soll aufs Buchgefühl hören und je eher schneller gehen als zu spät. Super, danke vielmals. Ich glaube, die Tipps jetzt zum Schluss sind sicher super Zusammenfassend können wir sicher auch sagen, dass es ein schwieriges, aber ein extrem wichtiges Thema ist. Ich hoffe, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer haben euch gewisse Situationen reinfühlen und von diesen hilfreichen Tipps auch profitieren können. Nehmt das Thema ernst und holt euch professionelle Hilfe. Solltet ihr euch eines Tages in so einer Situation wiederfinden. Lulsana, Vielen Dank für deinen Besuch und für das spannende Gespräch. Wir sind vielmals Steffi. Ich glaube, ich wollte noch am Schluss etwas sagen. Also jetzt haben wir viel über die Probleme geredet, aber ich wollte auch sagen, dass die Generation etwas Einmaliges eigentlich geleistet hat. Seit zwei Jahren haben sie sich eingeschränkt und die vulnerablen Gruppen geschützt. Also es ist eigentlich immer wieder erstaunlich, wie grosse Solidarität herum ist. Das haben wir auch immer in unserer Beratung gesehen. Und ich glaube, was, auch, was man auch sehen kann, ist, dass die Generation wirklich echt etwas drauf hat und dass man sie mehr einbeziehen sollte in die, in Danke vielmals für das Schlusswort und danke euch allen fürs Zuhören. Und ich hoffe natürlich, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heißt «Inside Berufsbildung».